Guten Morgen, ich habe Euch ja annonciert dass ich, so denn es auch weiter von Euch gewünscht und auch von Interesse ist, ich immer mal wahrscheinlich monatlich Euch so einen kleinen Einblick gebe wie der Umstieg von einem ähm, monetär orientierten auf einem idealen fußenden Le Berufsleben äh, vonstatten geht und äh, wie und ob äh, ja, sich das Projekt eine bessere Welt durch bewusstere Menschen realistisch umsetzen lässt. Und mit welchen Problemen ich im Alltag auch zu kämpfen habe und dazu habe ich für euch die Informationen, was ich derzeit mit meinem Online Auftritt bei YouTube inklusive der Reflinks und der Patreon Einnahmen verdiene. Und das möchte ich euch heute alles in diesem Video sagen. Ich halte gar nichts von dem Ausspruch generell über Geld spricht man nicht. Ich möchte offen mit euch umgehen und wirklich einen realen Mehrwert liefern. Für die Leute, die mein Video anschauen. Sie sollen wirklich was erfahren. Keine Fassade oder irgendwelche ja, Scheinwelt kennenlernen. Und, äh, sondern wir euch wirklich die knallharten Fakten eines idealismusorientierten Lebensstils aufzeigen. Zumal ich bisher auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser gnadenlosen Offenheit bei YouTube gemacht habe. andere von euch vielleicht nicht so, ich erinnere da an mein -Video. Aber ja. Es gibt genug Menschen und, äh, die offensichtlich angewidert sich zurückziehen, wenn ich ehrlich sage, was mir durch den Kopf geht oder ehrlich äh, sage, was abgeht. Ne? aber es ist dann einfach so und da müssen Sie sich in einen anderen Kanal suchen. So einfach ist das. So, ähm, ja, und ich bin auch Mensch, äh, der offen zu seinen Fehlern steht und auch Schwächen hat und das auch immer mal durchscheint und ja, also ich verkörper auch kein Ideal, sondern ich bin Mensch. Und das ist, ist auch das, wo ich der Meinung bin. Ähm, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Aber ich scheue mich da auch nicht, das zur Schau zu stellen und das ist aus dem Grunde, weil es einfach dazugehört. Natürlich ist es nicht massentauglich, weil man da unendlich, viele Angriffe, unendlich große Angriffsfläche bietet. Aber ich bin gefestigt genug, um äh, ja, eben auch der Prellburg für viele Menschen zu sein, die durch persönliche Beleidigungen und Frust ablassen, ja, sich einfach dann auch besser fühlen können. Da sie im Endeffekt noch kein anderes Ventil im Leben gefunden haben, als dann sozusagen mich auf meinem Kanal äh, zu beleidigen. Ich ermuntere sogar euch dazu, mich persönlich zu beleidigen und ja, in euch zu entspannen. Ich wünsche mir, dass ihr euch wirklich ebenso offen in meiner Gegenwart entfalten könnt wie ich das auch bei Euch tue. Äh, ich habe ja schon etliche Leute und deswegen wünsche ich mir das auch auf meinem Kanal die über die persönliche Beleidigung von mir zu mir gefunden haben und jetzt treue Zuschauer sind die sich auch wirklich produktiv einbringen und, ja, und entsprechend sich auch selber Inspiration aus meinen Videos holen. Ja, einfach hinter die Fassade schauen, Worten und, und, und Emotionen keine, keine exorbitante Bedeutung beimessen die, ja, die öffentlich gemacht werden, sondern wirklich den Menschen sehen. Das ist das, wofür ich stehe und was ich auch vermitteln möchte. Bewusst Mensch und füreinander da sein. Nichts, nichts geht über Herzenswerbe und ein respektvolles Miteinander. Das ist das, was ich fördern möchte. Und das ist mein Ideal. Natürlich ist es schwer, immer den Geschmack der mittlerweile 2.500 Menschen zu bedienen. Vollkommen normal. Und jeder muss auch woanders ja, ist an einem anderen Punkt. Und, äh, ja wird mal angesprochen von meinen Videos, wird gelangweilt von meinen Videos, abonniert mich oder deabonniert mich mal und das ist alles ganz normal. Das ist äh, aufgrund auch dieser, dieser unendlichen Vielfalt ähm, der Menschen auch wirklich absolut für mich nachzuvollziehen. Aber die Vielzahl der positiven Rückmeldungen, die mir eben zeigen, dass ich tatsächlich von meiner Küche aus die Menschen erreiche und bewusst Impulse setzen kann, die treiben mich einfach an, absolut. Ja, was hat sich nun im ersten Monat meines Lebens als YouTuber und Weltverbesserer getan? Zum einen äh, sind da die Zahlen unserer Videoaufrufe und äh, der Zeit, die sozusagen wir mit den Videos verbringen. Ich sage ja extra wir, weil ich meine Videos auch <lacht> und, ja, und damit sind sie durchaus ein Indikator für mich, ähm, ja, ob meine Gedanken gehört werden. Gerade da nur ein Bruchteil der Zuschauer kommentiert oder die Daumenfunktion nutzt und äh, mir da ein Feedback gibt, äh, nochmal da explizit immer ein herzliches Dankeschön, ich weiß das wirklich zu schätzen, an alle diejenigen, die wirklich kontinuierlich oder auch mal sporadisch, äh, ja, entsprechend ähm, ja, einen Daumen geben oder, oder, oder kommentieren. Äh, eben dann sind die Aufrufzahlen eine Zahl die ich mir da besonders genau anschaue, äh, ja, gerade weil ich auch den Traum habe mit dieser Arbeit auch irgendwann meine 800-900€ äh, zu, zu verdienen die ich dann irgendwann brauche äh, zum Überleben und da ja die Aufrufe die äh, direkt die Werbeeinnahmen generieren von Youtube, zu denen wir nachher noch äh, kommen, äh, ja, sind sie damit eigentlich auch die wichtigste Kennzahl dieser Youtube äh, Analytics Kennzahlen. In den letzten 90 Tagen habe ich durchschnittlich pro Tag. 1563 Aufrufe generiert. Ähm, für die meisten von euch, gerade den Nicht-YouTubern, ist das so eine nicht greifbare Zahl. Da haben wir ein paar Vergleiche zu anderen Kanälen, wo, wo ich und eventuell auch ihr auch rumsurft und äh, die auch regelmäßig Videos posten, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie viel wir eigentlich schon an, an täglichen Aufrufen hier äh, auf diesem Kanal generieren. Also wir generieren derzeit 1563 Aufrufe. Lars und Alexander von Ruhe Energie generieren täglich 6500 Aufrufe. Also gut das Vierfache, Robert Gladitz und sein tägliches Business 1x1 ein Stück weniger mit 1510 Aufrufen pro Tag. In den letzten 90 Tagen immer wohlgemerkt ist der Schnitt. Wiegen Feeling 1117 und der High Carb Christian den ich auch sehr gerne schaue mit 693. Und das alleine finde ich schon nach einem Jahr schon äußerst bemerkenswert. Aber was mich viel viel mehr beeindruckt und das kommt jetzt, das, ist, äh, das le seid letztlich ihr und zwar die Abonnenten. Es gibt eine Kennzahl die für mich einen hohen ideellen Wert hat und das ist die echte Bindung und die, das echte Interesse an dem Youtube Kanal und dessen Videos und zwar von den Abonnenten. Das ist nämlich der Quotient von Abonnent zu den Aufrufen. Und das bedeutet zu wie viel Prozent generiert ein Abonnent äh, von dem jetzt im Kanal, auch einen Aufruf. Wie stark ist also sein echtes Interesse an dem Kanal und an dem Video. Äh, auch da ein paar Vergleichswerte. Immer ausgehend von den letzten 90 Tagen jetzt berechnet. Äh, Warfuture 19% Wahrscheinlichkeit dass ein Abonnent auch einen Aufruf generiert. Hi Carb Christian 24%, Silke Leopold 27%, Robert Gladitz 32% echtes Interesse an seinem Kanal und seinen täglichen Videos, Nikolai Günther 35%, Vegan Power Girl und ihrer täglichen Inspiration 43% und dann habe ich nochmal zwei der besten internationalen vegan Kanäle noch dazugenommen, und zwar Freely the Banana Girl ähnlich wie Vegan Power Girl 45% echtes Interesse und dann gibt es noch den sehr charismatischen Dorian Ryder mit 63%. 60 echten Interesse seitens der Abonnenten an seinen täglichen Videos. Ja, Und dann gibt es noch unseren Kanal und äh, die Videos die ich mache und da sind wir bei 64%! <lacht> und ganz ehrlich da bin ich mega stolz drauf und klar mein Ego auf mich, die, da brauchen wir gar nicht reden, da kann ich mir locker in Serie einen runterholen, äh, da stehen außer Frage, aber mein Bewusstsein und das was wirklich zählt, das ist Stolz auf uns alle, dass die Gesellschaft eine wirkliche Affinität zu bewussten Themen entwickelt. Das hätte ich so nicht entwickelt. Äh, ihr, meine Abonnenten, seid bezogen auf diesen Kanal die treuesten und die echtesten Abonnenten aller veganen Kanäle auf YouTube, die ich recherchiert habe zumindest. Vielleicht findet der ein oder andere noch einen Kanal, aber für mich... Also alle, die ich schaue, habe Und das zeigt einmal mehr, wenn man selber echt authentisch und offen ist, dann öffnen sich die Menschen gegenüber einen auch. Und das bestätigt einmal mehr meine Theorie, dass man mit Liebe, mit Respekt und mit Demut die Menschen auf eine, eine neue geistige Evolutionsstufe führen kann. Und mit nichts anderem. so, dann kommen wir zu den finanziellen Zahlen. Hier gibt es halt äh, ja, irgendwann äh, für mich oder, ja, für mich irgendwann so viel Geld zu generieren, dass ich dauerhaft davon leben kann. Und wenn das erreicht ist, dann äh, tue ich das Geld auch, mein Traum, halt so eine Begegnungsstätte irgendwie oder für Treffen oder andere Dinge zu organisieren, um eben immer meine Ideale voranzutreiben. Aber erstmal, das erste Ziel ist ganz klar, genug Essen und Dach über den Kopf. Meine Einnahmen setzen sich zusammen aus YouTube-Werbeeinnahmen, also äh, wie oft ihr auf diese Werbung klickt, die Banner oder die Vorschaltwerbung und äh, das ist das eine dann aus den Affiliate Einnahmen das bedeutet wenn ihr auf äh, die Produktlinks in der Infobox klickt und innerhalb von 24 Stunden früher 48, auch egal, und dann innerhalb von einer gewissen Zeit dann irgendwas in dem entsprechenden Shop meistens ist ja Amazon bei mir kauft unabhängig davon ob jetzt das angeklickte Produkt dabei ist oder nicht das macht da keinen Unterschied dann bekomme ich von eurem was ihr kauft 1,5 des Kaufpreises ihr bezahlt natürlich nicht mehr wisst aber alles, ich nicht erzählen. Oh, und dann gibt es noch äh, die Patreon Einnahmen das sind äh, die Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden und meine Ideale mit einem bestimmten monatlichen Beitrag zu unterstützen. Also richtig, wirklich Geld quasi bezahlen. Äh, was natürlich jederzeit könnt, logischerweise. Äh, da nur noch der Hinweis. Natürlich äh, könnt ihr ganz einfach, und das wird auch schon von zwei Leuten auch so gehandhabt direkt einen Dauerauftrag machen auf mein Konto und ihr müsst jetzt nicht über die Webseite Patreon gehen, weil euch das in irgendeiner Weise missfällt oder Angst wegen eurem Daten habt oder sowas. Also das, ist das, geringste Problem. Äh, das sind die drei Standbeine meiner Einnahmen. Äh, ja, dass jeder, der den Wunsch hat, mich zu unterstützen, dies tun kann. Angefangen von einem ganz 1 sekündigen Klick, vor dem ich sehr, sehr dankbar bin. Genauso bis zu einer monatlichen Spende, wofür ich auch dankbar bin. Äh, ja, und äh, manche nennen das Energieausgleich. Ich finde den Begriff. Wirklich toll. Und er sorgt dafür dass auch Menschen die Probleme mit dem Thema Geld und dessen gesunden Umgang haben sich aus diesem neurologischen Netz da befreien könnten und über den Umweg der Spiritualität dann doch einfach ganz simpel spenden können. Aber ich habe mich da von Anfang an, ich hatte die Option im Kopf, weil das viele so schreiben, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Dieses Geld sozusagen, das über Patreon läuft, das ist ganz simpel eine Spende und eine Unterstützung meiner Arbeit. Und ja, wer so fest an seinem Geld hängt, dass es ihm wehtut, wenn er es als Spende deklarieren muss und nur damit leben kann, wenn es ein Energieausgleich ist, ja, dann soll er aber nicht spenden, weil dann, dann möchte ich das auch nicht haben. Bitte wirklich nur. Und das sage ich auch allen, die sich bei mir melden und Fragen und sagen: Wenn ihr echt wirklich ein gutes, ein richtig gutes Gefühl dabei habt, mich zu unterstützen, ansonsten bitte nicht. Wenn ihr nachdenken musst, nicht. Wirklich nur, wenn ihr hundertprozentig überzeugt seid. Das noch mal ganz explizit gesagt. Ja, fühlt euch im Endeffekt wirklich bei allen Dingen, die ihr tut im Leben, gut. Und das ändert auch nichts an, an, dieser, an dieser Sache. Ähm, ja, aber natürlich. Jeder Euro ist willkommen und das meine ich bitte wortwörtlich. Also ich sage das nur, weil einer sich entschuldigt hat, dass er nur einen, Dollar, einen Euro pro Monat spenden will und dass ihn irgendwie zu wenig erscheint. Aber bitte lest euch von diesem falschen Stolz. Wenn jeder meiner Abonnenten wirklich einen Euro pro Monat spenden würde. Dann habe ich weit mehr Geld, als ich zum Überleben bräuchte und brauche überhaupt keine Gedanken mehr über, über irgendwelche Bücher und Videokurse oder und so weiter zu machen, äh, was, was, was alles im Kopf rumschwirrt äh, wie man dann irgendwie das Leben, sozusagen den Lebensunterhalt schaffen könnte, sondern kann einfach weiter als kostenlos anbieten. Ja, jedenfalls aus den drei Posten Werbung, äh, diese Affiliates und Spenden habe ich jetzt in diesem Monat 270 Euro verdient. Und damit kann ich bereits meine Warmiete bezahlen. Bei den smoothie man Auftritten verdiene ich ja, ungefähr 5-7€ pro dreistündigen Arbeitseinsatz mit Fahrt und Auftritt in einer Grundschule, den Link zum ersten Auftritt findet ihr oben in den Infokarten, derer waren 4 im Januar möglich. Das ist der Stand der Dinge aus finanzieller Sicht. Ich werde das jetzt weiter beobachten und wie sich das auch im Februar sozusagen weiterentwickelt und entsprechend dann eventuell auch irgendwann ja weitere Alternativen in Betracht ziehen, wie eben, dass ich ein Buch schreibe oder dass ich einen Videokurs mache oder eine Veranstaltung äh, initiiere oder was auch immer. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich keine 80€ von für den Videokurs oder 20€ Euro für ein E-Book verlangen werde, sondern immer so kalkuliere, dass möglichst sehr sehr viele Menschen für einen sehr sehr geringen Preis etwas erwerben können. Ähm, ja, so, so ein geringer Preis mag nicht immer ökonomisch sinnvoll sein, aber wie gesagt, ähm, ja, ich folge Idealen und ich will irgendwann einfach nur davon leben können und auch dahinter einen Haken machen. Das ist ja eher sowas lästiges, dass ich dann so dann, äh, Dach Kopf und Essen und mich dann eben voll dann auf das konzentriere, was ich, was ich will. Idealerweise würde ich halt komplett darauf verzichten, irgendwas potenziell irgendwann was zu verkaufen oder sonst was, weil ich weiß, äh, ja, einige haben einfach kein Geld. So, und entsprechend, ja. Aber wir werden sehen, wohin die Reise führt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Nein, andersrum. Ich erwarte von euch, dass ihr dafür Verständnis habt. Ja, absolut. Daher fühle ich mich auch, ja auch nicht mehr so wohl aus, dem, aus, diesem, aus diesem Geldzusammenhang weiter meine Coachings anzubieten, weil für den Einzelnen das einfach immer ein sehr, sehr hoher Preis ist und ja, ich lieber doch die Zeit nutzen möchte um möglichst wirklich viele Menschen mit diesen Videos zum Beispiel, äh, ja, ohne Geld zu informieren und auch zu inspirieren. Ja, fühlt sich einfach viel, viel besser an und dahin soll ja auch die Reise gehen. Also äh, daher auch Donnerstags jetzt eigentlich regelmäßig das Angebot, mich anrufen und ja, mit mir reden zu können. Ab um 8, jeden Donnerstag bin ich da und ihr könnt mit mir reden. So, das war es erstmal als Update für diejenigen, äh, ja, die sich nicht nur die einzelnen Videos immer mal äh, rauspicken, sondern sich für das Komplettpaket meines Lebens interessieren und eventuell auch mit dem Gedanken spielen, berufliche Risiken einzugehen und sich im Endeffekt neu zu orientieren, seinen Idealen zu folgen. Ne? Das ist ja ein großer, großes Experiment für mich. Ja, also meine lieben, treuesten und ehrlichsten Abonnenten auf YouTube, ich verneige mich für euch und wünsche euch ein tolles und wundervolles Wochenende und wenn ihr weiter Interesse habt, ich habe gesagt, äh, ich werde weiter offen und ehrlich auch äh, dazu euch sagen, was ich verdiene und äh, das weiter dieses Projekt Idealismus verfolgen äh, offenhalten. Wenn ihr das weiter wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben, zeigt mir, dass ihr das weiter möchtet, dass ihr diese Offenheit möchtet. Ansonsten beschränke ich das auf die Videos, die dem Idealismus dienen, aber tu halt nicht dieses dahinter quasi auch mal zeigen. Dafür sollte das Video heute äh, ja. Da sein und ich hoffe, ihr habt es gefallen dran. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.